Ich bin der Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, zuständig für Inverted Classroom und für die Planung auch vom Tag der Lehre gemeinsam mit meinem Team. Jutta, stell dich bitte vor. Ja, hallo, von meiner Seite auch. Ich bin Jutta Bauschmein. Ich arbeite an der FAMEO e und leite dort das ZML Innovative Lernszenarien. Mit meinem Team arbeiten wir in unterschiedlichen E-Learning-Projekten und betreuen E-Learning an unserer Gut, ähm, was wirst du denn beim Tag der Lehre einbringen? Ähm, ja, ich werde einbringen äh, das Thema Portfolios. Ähm, wir haben einen recht neuen Studiengang Content Strategie, den der Kollege Heinz Wittenbring leitet. Ähm, das sind gerade die ersten Absolventen und Absolventinnen fertig. Und wir haben hier erstmals im Curriculum das Thema Portfolio untergebracht. Und ich kann jetzt auf die Erfahrung nach vier Semester Portfolio mit unseren Kurs 14 Studierenden und zwei Semester Portfolio mit den Kurs 15 Studierenden zurückblicken. Persönlich finde ich die Idee des Portfolios total wichtig, weil sie die Kompetenz der Reflexion stärkt. Und auf der einen Seite, und sozusagen das ist ja das Thema des Portfolios an und für sich. Doch auf der anderen Seite auch den Studierenden die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen aus dem Stress des Lernens und Arbeitens rauszunehmen äh, und dann mal auf das Studium als Ganzes zu schauen, auf ihre Lehrveranstaltungen als Ganzes zu schauen und so äh, innezuhalten und zu schauen, okay, Status quo, wo stehe ich, ähm, was habe ich gelernt, was möchte ich noch lernen, also hier wirklich den eigenen Lernprozess äh, aktiv zu gestalten. Wobei ich vielleicht noch hinzufügen muss, dass unsere Studierenden die bereits arbeiten äh, und eine unheimlich heterogene Gruppe sind, einerseits von der Ausbildung her, andererseits äh, von ihren Arbeitsplätzen her, aber auch vom Alter her. Das heißt, wenn man mit ihnen gut arbeiten möchte, muss das sehr individuell äh, passieren. Sie arbeiten ganz viel an Projekten zum Beispiel, die auf den eigenen Arbeitskontext äh, abgestellt sind. Ähm, und dadurch ist es für einen Lehrenden oder Lehrende sehr schwierig, diese individuellen Bedürfnisse, Erwartungen Leistungen der Studierenden im Auge zu behalten. Und das Portfolio gibt uns Lehrenden hier auch einen Blick auf den Studenten oder die Studentin als Ganzen. Okay, also das heißt, es ist Lernen am Weg. Wie machst du das jetzt beim Tag der Lehre sichtbar, nachvollziehbar? Im Moment arbeite ich gerade äh, an einem Poster, wo ich so ein bisschen darstellen möchte die Philosophie dahinter. Ja, also mir ist wichtig, dass die Leute selbstbestimmt arbeiten, äh, dass sie nur dafür Zeit äh, investieren, was sie auch brauchen können in ihrem Lernprozess. Also ich bin unheimlich kritisch, wenn die Zeit verschwendet wird beim Lernen. Das mag ich gar nicht und möchte ich haben, dass in meinen Lehrveranstaltungen gar nicht passiert. Äh, also ich möchte da ein bisschen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen eurer Tagung so einen Einblick geben, was ist meine Haltung in, in meiner Lehre und dann aber schon erzählen, weil so ein offenes Lerninstrument wie wie Portfolio muss man irgendwann einmal auch benoten und wie bin ich da vorgegangen, also diesen Weg werde ich erzählen und dann bekomme ich von euch einen großen Bildschirm, wurde mir versprochen und dann möchte ich einfach ein paar Portfolios herzeigen, weil die unheimlich Eindrucken, aussehen. Und das war so ein Feedback von einem Gutachter der oder Gutachterin, ähm, der geschrieben hat, naja, warum verwenden wir nicht Mahara, warum haben wir äh, die Technik für das Portfolio offen gelassen? Ja, weil alle Portfolios sind natürlich auch offen im Netz verfügbar. Und wie gesagt, gerade das hat damit zu tun, dass unsere Gruppe heterogen ist und niemals würde ich Ihnen vorschreiben, äh, was für eine Technik Sie verwenden müssen. Und was Sie vielleicht auch zeigen, wäre, ist, ähm, mit diesen Studierenden vier Semestern lang verhandeln wir. Ja, immer wieder werden, wie wird das Portfolio umgesetzt, wie viel Zeit darf es äh, beanspruchen, ähm, wie wird es benotet. All das ist immer wieder auch äh, Verhandlungsbasis zwischen den Lehrenden, äh, zwischen den Studierenden und Okay, das heißt, die öffentlichen Portfolios sind auch Inspiration für andere Studierende, wie sie es umsetzen könnten, wie sie sich dem annähern könnten oder? Ja. Und es ist so, ich sehe, im ersten Jahr gab es, glaube ich, nur ein Gruppenportfolio, also eine Gruppenplattform, wo sie ihre Portfolios raufgeladen haben. Im zweiten Jahr haben das schon mehr Studierende gemacht und ich sehe auch eine ähm, Veränderung in den Tools, die sie verwenden. Am Anfang wurden fast nur Blogging-Plattformen verwendet. Ähm, letztes Jahr war doch ein beträchtlicher äh, Teil wie bereits äh, Medium.com verwendet haben. Ähm, ja, was, was als soziale Plattform bezeichnet wird, das da kann man, es ist mehr journalistisch. Da kann man weniger in Design gestalten, dafür vielleicht ein bisschen mehr Text schreiben auch. Also da merke ich, wie die Studierenden sich weiterentwickeln. Und ich bin neugierig, was die heurigen Studierenden, mit denen ich schon Kontakt habe, weil wir online anfangen, äh, was die für eine Plattform wählen werden. Gut, Jutta, das klingt wirklich Spannend. Wir freuen uns schon darauf, dich an der Fachhochschule St. Pölten begrüßen zu können und sagen mal Danke. Ja, ich freue mich auch schon. Danke für die Einladung.